Hallo Partners, na, alles rot schon oder was? Ja, wahrscheinlich nicht, sonst wärst du nicht auf diesem Video gelandet. Und zwar zeige ich dir in diesem Video, was so die Unterschiede zwischen WPForms Lite und WPForms Pro sind. Kurz zusammengefasst, WPForms Lite ist im Prinzip ein einfaches, äh, relativ gut funktionierendes Formular-Plugin, wo du nicht alle riesengroßen Möglichkeiten hast. Reicht also für ein einfaches Kontaktformular. Und bei der WebPerformance Pro hast du natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Das beginnt zum Beispiel bei der bedingten Logik, die du noch einfügen kannst. Du kannst mehrere Benachrichtigungen äh, zum Beispiel an den Kunden, an dich oder an äh, eine Abteilung noch hinzufügen. Und hast auch die Möglichkeit, über mehrere Steps hinweg zu arbeiten. Und die Unterschiede von A bis Z zeige ich dir jetzt in diesem Video und wenn dich das interessiert, dann bleibe ich jetzt dran, denn gleich geht's weiter. Ich bin jetzt also hier auf WPForms und erstelle mal ein neues Formular. Zweimal Test, ne, damit das nicht verwirrt, ein leeres Formular erstellen. Und das ist jetzt die Lite-Version. Und in der Lite-Version hast du diese Felder hier zum Beispiel alle nicht. Oder auch hier die Zahlungsfelder. Die fehlen dir. Das heißt, bei der Lite-Version hast du das hier. Wenn ich jetzt auf der Pro-Version ein neues Formular erstelle, wenn es dann geht, muss noch richtig klicken, dann geht es auch. Ebenfalls ein leeres Formular erstelle, dann habe ich hier schon die Möglichkeit von den anderen. Nicht verwirren, ist jetzt hier ein bisschen Englisch geschrieben. So, das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Telefonnummer hinzufügen, was ich hier jetzt nicht kann. Ne? Dann gibt es auch verschiedene Integrationen zum Beispiel oder Add-ons add sind dazu da, um Webperforms zum Beispiel über Sapier, einen zweiten oder beziehungsweise einen, einen Datenaustauschplattform, äh, Datenaustausch so kompliziertes Wort, <lacht> über einen Datenaustauschplattform äh, zu kommunizieren. Ich habe teilweise die Formulare von Webperforms mit Clicktip verbunden und dazu brauche ich natürlich auch eine Sapier-Integration und diese Sapier-Integration, die geht nur mit einem Add-on. Und hier siehst du all diese Add-ons, die zum Beispiel für Mailchimp, dass du da kommunizieren kannst oder auch zum Beispiel bei PayPal, dass du dort direkt die Zahlung machen kannst, weil über WebPerforms kannst du auch quasi direkt einen kleinen Shop machen. Oder hier Salesforce, Sendinblue. Hast du hier Stripe, einer der ja eher bekannteren äh, Zahlungsanbieter. Und hier eben dieses Zapier-Add-on. Und diese Add-ons, die stehen dir eigentlich nur zur Verfügung, wenn du eben die Pro-Version hast. Ne? Dann kannst du hier hingehen und du siehst, ich kann dir äh, diese Add-ons jetzt hier direkt zum Beispiel installieren. Oder hier auch GetResponse ist auch so ein, so ein e mail Newsletter, Marketing-Tool, E-Mail-Tool zum Versenden. Dann hast du hier die Möglichkeit, Signatures-Add-on und so weiter. Also diese addons kannst du dann äh, entsprechend upgraden. Und du siehst hier, es gibt dann noch eine erweiterte Funktion. Ich habe jetzt so eine Zwischenfunktion, weil ich schon länger dabei bin. Ich habe auch so eine ganz spezielle äh, Pro-Version, die es auch nicht mehr gibt. Und äh, hier gibt es dann noch zwei, drei Dinge, die man äh, updaten kann. Aber dafür braucht man das Elite. Und wenn ich jetzt mal auf wp forms gehe, dann siehst du auch so gerade die Unterschiede. Also für ein ganz normales Formular zum einfach die verschiedensten äh, Möglichkeiten zu nutzen. Kostet dich das 39,50 äh, 39, Dollar pro Jahr im ersten Jahr und im zweiten Jahr dann 79. Ich habe jetzt so ein, so ein Zwischending zwischen Plus und Pro äh, mit, mit verschiedenen anderen äh, Versionen bzw. Möglichkeiten. Du siehst aber auch hier bei Elite, wenn du dann wirklich äh, Vollgas gibst, äh, kannst du das auch für und das ist der große Vorteil, wenn du Pro hast, darfst du diese Lizenz auch für andere Webseiten als nur deine eigenen Nutzen. Viele Plugins haben natürlich noch den äh, Hintergrund, dass du dies nur für deine in dir befindenden oder in deinen Händen befindenden Domains nutzen darfst. Äh, wie die das genau kontrollieren, weiß ich auch nicht. Und wenn wir hier mal die Features anschauen, hier hast du zum Beispiel nur für eine Seite. Das heißt, wenn du schon mehr als eine Seite hast, musst du schon auf Plus upgraden. Dann hast du allerdings keinen Priority Support, brauchst du aber auch nicht. Das geht auch mal so 24 bis 48 Stunden, bis du dann eine Antwort bekommst. Das ist auch nicht so schlimm. Hast du drei Seiten. Hier hast du fünf Seiten bei der Pro-Version und bei der Elite-Version hast du äh, unlimitiert Seiten, die dir, äh, wo du dieses Plugin dann installieren kannst. Wenn wir hier mal ein bisschen runterscrollen, dann siehst du hier hast du eben diese ganzen Add-ons, diese Mailchimp-Forms, Active Campaign, Drip, PayPal, Stripe und so weiter, sind hier in der äh, in der Basic-Version nicht drin. Und in der nächsten Version hast du zum Beispiel Active Campaign-Forms, äh, die sind nicht drin. Und dann hast du zum Beispiel PayPal, hast du unter dem zweiten, äh, unter dem Plus schon nicht mehr drin. Also da musst du dann halt herausfinden, welche äh, der Versionen du benötigst. Und das ist so der größte Unterschied. Das heißt, hier in der normalen Version hast du eben diese, diese Add-ons nicht und kannst einfach ein ganz normales Formular hinzufügen und äh, das mit Dropdown, mit Multiple-Choice, mit Checkboxen, mit Zahlen, E-Mail, Name, Anzahlsleiter und so weiter äh, kannst du hinzufügen. Hier hast du auch noch Recapture und äh, Age Dazu gibt es auch ein Video und wie du zum Beispiel jetzt Telefon und Anschrift entsprechend äh, nutzen kannst, auch wenn du nur die Lite-Version hast. Dazu habe ich auch im Video, wo es dann äh, um, um das ganze Formular geht zum Erstellen, da habe ich auch was drin und äh, das findest du ebenfalls auf meiner Playliste. Und das sind so die größten Unterschiede. Du hast bei den Feldoptionen äh, hast du auch noch, gewisse Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn du, wenn du nicht die Pro-Version hast, ich gehe da noch mal zurück auf das Testformular. Genau, dann haben wir hier noch Phone, ich nehme mal noch einen Drop, Drop, Dropdown. Ja, will er wieder nicht. So, genau. Und jetzt hast du unter Erweitert, hast du hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen hinzuzufügen. Und wenn wir hier dieses Dropdown anschauen, dann gibt es hier auch die gleichen Möglichkeiten. Was hingegen nicht möglich ist, ist diese intelligente bedingte Logik. Das heißt, du kannst hier im Prinzip sagen, zeige mir das an oder verberge es, je nachdem. Wenn das fällt, Na, das will er jetzt offenbar nicht. Aha, schmeißen wir das mal hoch. Zum Beispiel hier die dritte Auswahl. Und wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, dann habe ich hier die erste Auswahl, die zweite Auswahl und jetzt aufgepasst. Bei der dritten Auswahl geht unten das Formularfeld Phone auf. Also hier habe ich die Sogenannte bedingte Logik, die ich noch hinzufügen kann. Das ist vor allem dann gut, wenn du, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen äh, spielen möchtest mit den einzelnen Dingen, wenn du da ein paar Fragen stellst und so weiter. Und was zum Beispiel auch nicht möglich ist, ist hier die, wo haben wir sie? Die Seite. Genau, Seitenumbruch. Speichern. Gehen wir noch mal in die Vorschau. So hier Step 1 auf 2. Nehmen wir hier die dritte Auswahl, Next. Und jetzt kommt dieses Phone. Diese Auswahlmöglichkeit hast du auch nicht, wenn du nicht Pro hast. Das heißt, hier hast du einfach relativ viel Sachen noch, die du hinzufügen kannst, wenn du eben entsprechend eine Pro-Version hast. Und ich habe hier jetzt so eine Mischung zwischen Plus und Pro. Also ich habe nicht alles und doch sehr viel, weil es das früher noch so gab. Und ansonsten hoffe ich, konnte ich dir jetzt mit diesem kleinen Einblick zeigen, was denn so der Unterschied ist zwischen Pro und der Lite-Version, wenn du also die wenn du ein ganz einfaches Formular Plugin haben möchtest, dann reicht die Lite-Version. Da kannst du dir bereits als Administrator eine E-Mail schicken lassen, aber nicht an den Kunden. Wenn du die Pro-Version hast, dann werden die ganzen Add-ons freigeschaltet und hast eben auch noch ein paar äh, Formularfelder mehr zur Verfügung. Ansonsten musst du das irgendwie ein bisschen äh, selbst gestalten. Habe ich dir aber auch schon gezeigt in einem Video äh, unter dieser Playliste. Und der größte Unterschied ist natürlich zwischen dieser bedingten, äh, beziehungsweise zwischen diesen Bedingungen, die du nutzen kannst von äh, zum Beispiel dem Formularfeld A. Wenn das die Option 3 drin hat, dann zeig mir Formularfeld B ne, und so weiter, dann kannst du das Ganze so ein bisschen äh, durcharbeiten. Das sind so die größten Unterschiede. Und wenn du jetzt noch irgendein Problem rund ums Thema Social Media oder Online-Marketing hast, da melde dich bei mir, lass einen Daumen hoch da, drücke gefällt mir, klicke gefällt mir, wollte ich zuerst sagen. <lacht> Teile dieses Video, kommentiere, lass irgendeine Frage da, ich helfe dir gerne und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung und tschüss, bis zum nächsten Mal.